Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir Route 3 abgeschlossen und sind jetzt hier direkt vor diesem Tunnel und da wollen wir jetzt durchgehen. Ne? Und ja, gucken wir mal hier. So sieht unser Team aus. Schön und wunderschön. Ne? Ich habe zu so viel Rot irgendwie. Mein Team habe ich so aber ja, gut gucken wir mal. Wir können immer wieder jeden zurück und sein. Das ist schon mal gut. Und hier gehen wir jetzt mal durch. Der Metal Mario Master ist diesmal nicht dabei und ähm, weiß nicht. Kommt mal <lacht> Fangen wir den Partner mit einem Fang an. Okay, gut. Also muss ich Flora glaube ich irgendwie hochleveln. Äh, du bist Psycho und Flug. ist nicht sehr effektiv gegen also pflanz ist nicht sehr effektiv gegen flug ja. und die initiative hat sich von acht auf was noch immer erhöht das gar nicht wie hoch das sich erhöhen würde und ja turbo so, da kann wir ein speicherpunkt äh, speicherpunkt ich schon gerade aus in Jedi Fallen Order. also wo man so Meditationspunkte hat um sich hoch zu halten, aber ein Volltreffer. Oh ja, ich meine, ein Pokémon Center natürlich. Also Ja, ich habe wortwörtlich vor fünf Minuten gerade noch ein anderes Projekt aufgenommen. Also, ja, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mit meinen Gedanken woanders. Oh ja, wir spielen jetzt Pokémon und wir fangen jetzt dieses Feld. Um. Also. Warum nicht? weiß das heißt fleck neu gott also ich kann warte ich habe schild so halbwegs bis zu diesem punkt gespielt ich habe noch nicht die trainer auf route 3 erledigt aber kurz davor und ich bin über zeit quest sag ich mal gestolpert mit so ein kind geredet vermisst irgendwie ein pokémon habe ich noch nicht gefunden, aber herzgeförmige Flecken auf der Decke an der Höhe sind echt sichere Zeichen, dass sie von Fleck neu überaus werden. Ich habe jetzt vergessen, was für Pokémon die haben suchen waren, aber irgendein Pokémon waren ja auf der Suche. Ich habe die ganze Stadt irgendwie abgesucht, habe aber nicht gefunden, wo sich dieses Pokémon befindet, also ja. Da halten wir uns noch so offen, ne? So, da. gibt es ja noch. Äh, Kiesling hatte ich einen Kiesling gefangen? Letzten Pfad ich weiß gar nicht mehr. Äh, empfohlene Pokémon. Da glaubst aber nur du. So, und ich habe voll vergessen. Man kann im Pokédex hier nachgucken. Mal gucken mal hier. Feuerkäfer ist thermopod Also ja, nicht Elektrokäfer, Feuerkäfer, so wie ich das gedacht hätte. So, ich kann einfach in das reingehen und gucken, ob ich das habe. Ja, lass mal mal. Ja, du kann mich weg renn du doch weg vor allem dein problem so hier haben wir halt gemacht glaube ich gut ähm, dich haben wir glaube ich noch nicht da äh, können wir uns erstmal um dich ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinem pokémon das ist gut aber drin, luisa vor dich heraus wieder halt so gut wie jeder kampf irgendwie voll episch dargestellt wird Musik ist auch richtig gut. Auch dürfte nicht so viel. Erdddikt da. da hat nur einen immensen Initiativwert. Als andere sind so. Ja, ich meine, selbst wenn Flora ja schon... Das ding kaputt haut, dann ist das schon mal ein Mutzeichen. Rotumorf. Ich glaube, was Stahl und Boden, ne? Müsste ja bleibt ja neutral sein, ne? Oh Gott, Dora, ein. Ich wollte so was wie Genesung oder so. Das führt wäre richtig gut, das ist sehr effektiv, okay. Bist du noch nicht stark? Ich meine, das Ding ist stark, wenn es sich weiterentwickelt. Okay, hier also, Blatt. effektiv du mhm. ja. Und schön eine pokémon wird sich verfolgen mein team machen ich klau sie was hier pokémon die ordentlich mit anpacken können oh Gott. Oh Gott. Äh, aber ich habe jetzt nicht aufgepasst hatte ich das ding jetzt oder nicht egal ja ist mein trainer ja platt wenn es ein Ether. wie hast du mich nicht gesehen plateau schuhe der Träger wird nicht mehr durchfallen und andere objekte bei die auf dem boden liegen was für dinge aber also sind da Klammer nicht ausrüsten muss äh Ausrüsten, die ich anziehen muss. Da bin ich extra hier, um nach Items suchen. Was finde ich? Ein Trainer. ist auch viel besser. Guck mich mal an. Ich bin handsome. ja außerdem in Schild herausgefunden, dass äh, die Arena-Leiter anders sind. dann andere Arena-Leiter in Schild. Ich glaube, zwei Arena-Leiter waren anders was irgendwie interessant war ich weiß jetzt nicht genau welche ich meine in schild hatte man irgendwie so und ich weiß gar nicht ob das ein mädchen und junge war genau. der oder die hatte irgendwie eine maske auf weil irgendwie geist pokémon trainer und so eine frau mit äh, mit einem kleid die war irgendwie eis pokémon trainerin und ich glaube die beiden gab es irgendwie nicht in diesem spiel. Also da ist mal interessant also was mindestens zwei andere arena leiter mhm. das ist doch auch ein, ne? da oben ja, 17 emil wurde besiegt ja, mit einem hätte ich den kampf bestimmt stimme umreißen können ja, wenn du findest dann benutzt sie auch Dieses item ist quasi ein geschenk von einem unbekannten da draußen ja der ist verloren hat Du schon ansprichst oh, mein Nachbarin dreht schon wieder am Rad. So, ähm ich habe, glaube ich, nichts zum ja, ich will jetzt nicht gerne ausprobieren. Ob ich die Ball schon ab oder nicht, weil ich Co an erster Stelle habe und das wird sehr wehtun. Hey, dich kann man auch. das du halt seid ja durch. Das würde ich mir da jetzt noch mal gut überlegen. In mir kommt kein Trainer, der besitz als Wunschstern, ist ungeschoren vorbei. nachher ja, mal mal sehen du. Mm. Oh, you approaching me? I can't beat the crap out of you if I don't get close enough. Du bist doch der, der vom Gym für die Arena change empfohlen wurde Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Ist mal gut zu der Liga-Präsident tausendmal mal wichtiger als der Champ kapiert. Ich habe eine empfehlung vom Liga-Präsidenten, das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Was jetzt gerade zu so hoch war, demonstriere ich dir meine Gelegenheit jetzt meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Na, komm mal, ja, wo Trainer Betis fordert dich heraus. Jetzt bin ich komplett verwirrt ob das ein, oder ein Mädchen ist. Monozyto. Oh, wie praktisch. <lacht> ich habe gerade zufällig ein Unlicht-Pokémon drin. Und ich müsste mal nachgucken, war jetzt ko physisch oder... Äh, Spezialangriff, okay. Also, eine standpauke alt ich jetzt. soll Pass mal auf, du Kleiner. muss ein pokémon ja auch die gelegenheit geben sein können zu zeigen noch situation du musst ein bisschen was irgendwie weiß nicht reißen können primo war du bist neu wo war erschaudert der gesichtsausdruck flora ich weiß nicht was du von pokémon Würde dich als geist als geist als psycho pokémon einschätzen irgendwie aus der spitze so zipfel mit zu also tragen Besten ich mal an dir die Attacke, die mir in letzter Zeit so fasziniert. soll Auch. Okay, ich hat bei jedem Angriff so. Da passt mal auch du Gesang. Oh nee stimmt, ich um Pokémon man. Ne gott. Oh halt das ist jetzt nicht wahr. Mit dem Mario Master der point hier schon wieder hat, wenn er was sieht. Ja, aber meine Pokémon nicht so stark sind wie obwohl er schon weiß nicht zwei Orden hat oder irgendwie sowas. Wer hätte gedacht, meine Pokémon sind nicht so stark wie den sein Hat ich jetzt nicht gedacht, ey. Das ist... Dafür bin ich in Fire Emblem Free House, ist weiter als so und ich habe auch Octopath Traveler durchgespielt im Gegensatz zu dir. So, jetzt habe es gesagt. Wer hat als gedacht, wenn jemand ein Spiel länger spielt als ich, dann ist er weiter. <lacht> ah, okay, ich sage ja nichts dazu. Ich... Bist du normal? Komm. Ne, du bist du. Muss es ja herausfinden. Mit dem master wusste sofort, was für ein Typ das ist. <lacht> okay, weiter mal äh, genug hier rumgritten habe ich irgendwie einen Supertrank oder so ähm. hm. also was hier Kuro habe ich wechsel dich mal ein ich weiß ich gehe voll hin und her mit meinem Team gerade aber und auch um wieder um was anzusprechen mit der Metal was gesagt hat mein Team ist voll schwach aber ja aber was sagt das über mich aus, wenn ich mit einem voll schwachen Team irgendwie das Spiel durchspiele? Äh? <lacht> äh? <lacht> ja, muss mir an Feiern beim Freehouse druckdenken. <lacht> <lacht> ja. Muss niemand verstehen, aber okay, so bitte setzt noch ein Zügibrokkum pokémon ein. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mir die Sache einfach schnell beenden. Was wo an gerade? So, war du bist auf jeden Fall sicher. Ich hatte ich mal mein, mein Team. Vielleicht viel schon greifen sollen. Du kostet eine sehr viel niedrigere Verteidigung. Unbeugsam. Oh, what? Okay, klappt. So viel dazu. Ha, meine spezialgift geht durch die Decke. Los, jetzt klappt ein. Sehr effektiv. Und da ist er weg, ja, so. yeah, vielleicht genau ich will ich nicht mal Team haben. Ah, verstehen, also, aber soll ich habe ja auch nicht ernst gemacht. Genau. Erstaunlich ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollen wir uns jetzt in einen offiziellen Kampf gehen, hast du keine Chance gegen mich? Hier so. Ich habe alle Wunsch, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit dieses Loch zu verlassen wenn du glaubst du hast meine strategie durchschaut dann liegt so voll daneben ich weiß noch nicht mal was meine strategie ist <lacht> so ich renne jetzt nicht zurück zum eingang weil ich jetzt mal annehme dass ich irgendwo rauskomme wo ich geheilt werde oder so da vielleicht in der stadt bin und da ist ein trainer ne? aber bitte sag mir du heißt mich mein Großvächter und ich betreiben ein eigenes mobiles Pokémon Center. Ich will dich heilen, beruhen. Da in schon, Pokémon Center. Alles klar. Du. So raus aus meinem Team. Wie kannst du das wagen, Kannst du es wagen, auch nur den Platz von einem potenziellen zukünftigen Pokémon hier zu besetzen? Ugh wir? Das ist ein cent Machen wir mal ein paar Leute hier platt. Machen wir erstmal den Baum hier platt. Stirb Baum! Du gehörst nicht in diese Welt. Äh. Äh. Äh. Mein Baum sollte man nicht irgendwie alles ja. Solange es schütteln bis was runter kommt, wenn der Glück hat, kommt ein Pokémon noch runter. Verliert halt ein paar Bären. Ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm 15. Ah. Oh nein, all meine amrena Bären, Aber ich habe noch immer fünf. Und da sehe ich ein Kind im Pikachu-Kostüm. Okay, geh weg. Die Sachen verfolgt mich. Ich nehme mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Pokémon Züchter Alex Alex Was zum Was ist dann von Moutzi Was Okay äh ich kenne doch jetzt hier alola mauzi aber was ist das denn das galam warum gibt es noch eine version von mauzi ja richtig krass aus der teil also ein vollbart und so der das Natslock-Pokémon, also die Entwicklung davon. Problem ist, ich habe so sorge, ich kenne einige Pokémon, glaube ich, eher mit englischen Namen statt deutschen, ich nicht ich so viel Let's Plays und weiß nicht, äh, Romex und so weit, alles gezockt habe. Bei mir sitzen einige Pokémon wahrscheinlich nur mit englischen Namen. Das sagen mir manchmal einige Namen auch nichts. <lacht> ist furchtbar. Ja. Oh, warte mal, das könnte gefährlich werden. Also nie die Komma. das also, sagt, ich muss ich so ein, zwei Level höher machen als den Rest. Oh. Super Schall. Ich sehe jetzt irgendwie nicht einer getroffen. Also, Super Schall hat nicht so eine große Treffergenauigkeit. Okay, den den, den den Konfusion der Angriff der jenen irgendwie durch die erste Arena in der ersten Generation gemacht hat, wenn man Global gewählt hat. Oh Mann, das hat heißt sich vor Verwirrung selbst geschlagen. Setzt gut ein, ich soll mich selbst schlagen. Nein, setzt gut ein. Okay, ich schlage mich selber ab. <lacht> Warum? Ich das Ding auch noch schneller. Naja, der hat sein wird nicht So, ich bin nicht mal verwirrt. weiß was das bedeutet? Ich verbrenne dich jetzt. Irgendwann eine Flügel irgendwo in den Schaukasten. Ja. oder oh, da war eine Menge nitro Nitroladung. Da ist ein physischer Angriff. Er sammelt seine Energie und wird dadurch eigene Initiative. Ähm ja anstatt ja, obwohl ich habe zu so, Kiefer zieht genau ja zieht genauso viel wie ich habe ich einen physischen und einen Spezialangriff Sachen Feuer Ko erreicht 18 oh, Alex wurde besiegt ich dachte wir werden bereits vorbereitet oh ja ich yeah. ich wusste es doch 18 bestimmt kuro ist jetzt volljährig Guck mal, hat sich verwandelt da oh, awesome. hat sich zu einem gar entwickelt datei sieht cool aus äh, fuchs pokémon es markiert heimlich die beute auf die es ein auge geworfen hat dann folgt es dem Goku und stil es, wenn sich die gelegenheit bietet sie hm. irgendwie weiß ich nicht wie Jetzt nicht Zorro irgendwie von One Piece, ich meine, Zorro, Zorro, Zorro, Raub, hm. äh, Gewissheit. Äh, wie schnell bist du? Auch oh, ich sehe jetzt sogar, wie schnell du bist. Ähm, Spezialen gibt es 38. Dann kriege ich einen physischen Angriff, aber ich muss den angefangen haben. Hallo, das sind klappt die Fuchs, oder Galax oder wie auch immer. Das jetzt hieß. Ding sind wir, aber wir haben so viele leckere Sachen gegessen viel mehr miteinander gespielt wir sollen mal bitte schon noch fk Camping trainieren Energiestaub eine Portion Energiestaub nicht ein weil nicht eine ein Haufen erstmal durch ich die Nase ziehen so so hat eigentlich Co Fähigkeit Entlastung, wenn das von Ihnen getragen wird oder verloren geht, dies seine Initiative. Oh. Eine Initiative ist voll Kacke. Also... Hm. das Ding Ich hoffe, du verweist dich auch oh, mal schönes ein hey Gott, das Ding sieht voll aus wie so ein Sir irgendwie. Bonjour. Bonjour, mon ami, du. Okay. Das letzte pokémon spiel heute ich gespielt habe irgendwie so ein Raw-Mag, der hieß äh, pokémon vega war ein unglaublich schweres spiel ist und ein oh, war war luigi bei ihr nein komm ich wollte eigentlich nicht was? was bist du hin ein Pokémon erscheint was bist du für ein delikatesse wollte ich eigentlich nicht angreifen übrigens. könnte du sein, keine Ahnung. Ganze aus wie so ein Pudding. Ja ich ich habe Pokémon Vega gespielt. Das könnte da könnte er könnte mal bei YouTube eingehen. Das ist so ein unglaublich schwieriges Spiel, ey. Die Arenaleiter, die sind so unglaublich stark. Der zweite Arenaleiter irgendwie noch Schaden hat irgendwie voll die miese Coverage hat, also Attacken irgendwie, die wirklich alles vernichten können und so. Was richtig gemein ist, die Pokémon-Trainer und die wilden Pokémon sind alle furchtbar unterlevelt. Und die Arena-Leiter sind halt einfach weil nicht 20 Level über denen. Du kannst nicht vernünftig trainieren, das ist sowas von Kacke. Und ja. Und in dem Spiel gibt es auch irgendwie eigene Pokémon, also selbst erstellte Fee. Dann kann man besteht aus Sahne. es entstand aus eine Ansammlung aus süßer Geruchspartikel in der Luft. Okay, manchmal vergesse ich das ein Ding ist irgendwie, ich komme auch aus der Generation, wo Fehl noch gar nicht existierte. Ja, viel gab es nicht schon immer. So, ich will gegen dich kämpfen. Du ein Katschkostin sieht echt total echt aus. Oder gibt es ruhig zu und ja, weiß nicht rein dieser erfundenen pokémon die in diesem spiel vorkamen auch oh, eine überraschung sie sehen weil ich sich die ersten Formen sehen noch halbwegs gut aus aber sobald sie sich entwickeln sind die alle potestlich aus. Das... deswegen hoffe ich die entwicklungen in diesem spiel werden besser aussehen weil es halt offizielle entwicklungen sind ne? äh, nicht da irgendwie so ein pokémon sah aus wie so, äh, aus wie so ein kleiner Superheld irgendwie, entwickelt sich weil nicht, verwandelt sich irgendwie so ein Ding hat sich in Krug irgendwie versteckt und so, richtig kacke. So, bitte aktivieren Sie statik Der auch das noch. Mein Gott, sehr wie groß Pikachu im Vergleich zu dem Typen ist er so, bitte entwickel dich auch. Verteidigung 3. Weil das Ding wird so tanky sein, ne? PK. pk so klingt der Junge, ne? Okay, hat sich nicht entwickelt. Okay. Hi. So. du raus aus meinem team ey. wie kommst du denn schon wieder da rein ey? Ja, das war äh, fritz man blitz können wir ja auch noch mal versuchen zu fangen ey. ich würde jetzt endlich mal irgendwie so natürlicher und er liegt das Was ist das denn Ah, Person Mautzi. Gott, ein Mautzi Bild erscheint. Ich würde mal gern wissen, was deine Geschichte ist. Ey. Äh, gut, dürfte dich nicht erledigen. Oder vielleicht doch, weil du anscheinend irgendwie anfällig gegen Feuer ist Was? So Pflanze oder was? Oder Fee? Ja, das sieht, der sieht definitiv nach Fee aus, ne? Hey, pikachu aber ich habe einen Pikachu. ich habe ein pikachu gefunden und leute haben sich beschwert und wird verfolgbare pokémon irgendwie voll einfach sind äh. so leute äh, pokémon die auf der karte rumlaufen weil ich weiß nicht, das irgendwie stressig als wenn irgendwie was für ein typ bist du Stahl, bist du Stahl? normaler bringt Brennungsfeuer zu effektiv, muss Stahl sein, ne? Alter, normal Stahl oder irgendwie so was? Oh, gib mir Geld. Würde ich auch mal gerne jemanden beibringen. ich Verstehe immer noch nicht, warum Fuchs nicht lernen kann. Das perfekt. So. Macht ich weiter, weil sind Münzen verscheut alles Geld aus Mainz ist nicht sehr effektiv. Auch also So, fangen wir mal, an wenn ich dich wahrscheinlich nie benutzen werde, was mein Gedächtnis am liebsten löschen würde. Wir sind wieder Bart, der mich irgendwie irritiert. Ja. Stahl das leben nebenbei einem kriegerischen Seefahrer Volk hat stärker macht Manche Stellen an seinen Körper wandelt es dabei zu Eisen. Also an Stahl ist jetzt nicht das erste, was ich gedacht hätte, dem ich deinen Bart gesehen habe. Und ich wollte, du hast echt gar keine Zeit irgendwie zu gucken, was läuft hier eigentlich alles herum. Da kommt schon irgendwie was zu gerannt, aber egal, ich habe ich auch noch nicht. Also, komm her. Okay reicht weißt du, es gab meine zeit da habe ich einfach Pokébälle geworfen ohne pokémon zu schwächen ich habe einfach pokémon gesehen aber da will ich haben Pokéball werfen weiß ich nicht ich meine so haben wir viele irgendwie das beigebracht, ne? in dem pokémon rot irgendwie wenn, äh, wenn dir jemand zeigt wie man pokémon fängt da sieht man einfach nur so ein alt Mann der sieht ein Hornio geht direkt auf Items für auf den Pokéball gefangen so geht das der Champion auch der hat einfach nur ich weiß nicht ich glaube die Szene kam gar nicht in diesem Projekt ne naja, aber ein Schild habe ich die gesehen irgendwie hat der Champion irgendwie gezeigt wie man Pokémon fängt er hat ein Pokémon gesehen hat er hat gefangen hat dann einen Pokéball geworfen der hat direkt gefangen sein war ja das der Tief für spätere entladung baut sich ein Sturm zusammen hätte jetzt Funken das eigentlich voll irreführende Informationen sind, ne? Ich meine, so fängt man keine Pokémon. An. Wird doch überall eingerichtet, du sollst erst Pokémon äh, schwächen. Und dann sollst du... Oh. Und dann sollst du einen Pokéball werfen, aber nein. Im allerersten Spiel, wie wird es eigentlich beigebracht? Ein alter Mann geht in den Kampf, Hornio, Siehst du dieses Hornio? Siehst du diesen Pokeball? Ich werfe ihn darauf. Gefangen. Fertig. So muss nicht schwächen. Nee, nee. Aber ich glaube, der sagt direkt danach, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit Pokémon zu fangen, wenn du sie schwächst Also ja. So. Äh, nein. Gut. Alles klar. Standardplatz für diesen partner ne? Ich kann man diesen Camping-Set hier nochmal vorbeischauen, ne? Hi gemeinsam spielen und koch mal ein Pokémon, wenn Pokémon zutraut. Ich habe, wenn du Lust hast kannst du ein Pokémon einem Besuch abstatten. Mareike, Amado. Ja, ey, mal. Guten Tag, pikal fühlt sich gerne, nicht wahr? Guten Tag, Creme hat das wesen frech. Ist das nicht toll? schön Bronzong. oder dieses bienen oder was auch immer pokémon da so. decks uh, ansehen stark fürs frikadellen lassen sich hervor mit den scharfen krögen so kombinieren über uh, kochen ich sie mit mal gekocht. jetzt wird gekocht haltet euch fest so, wir machen einen sinne bären eintopf so ich, ich tue meinen inneren rocco ja irgendwie fokussieren und oder mal das war also <lacht> <lacht> ich denke noch, weil die beiden sich wohl denken, was ich hier gerade mache. das darf nicht anbrennen, deswegen habe ich das Feuer gesehen, als ich gemacht habe. Ist ja, ja wie hart ich hier kochen muss. Dafür. Ah. Bonk. Guten Appetit. Keine Ahnung, da kommen irgendwie Funk raus. Ist ein gutes Zeichen. Scharfes Spaghetti Curry. Okay, ich jetzt alles. Gute Klasse, Hokomi. LKP wunderbar schön. Schatzproblem behoben. Dein Team haben viele Erfahrungspunkte, erhalten Ja, ich weiß nicht, ob mir gefällt. Ich glaube, ich meine, du kriegst jetzt schon, okay, da waren jetzt nicht viele Erfahrungspunkte aber Du kriegst das schon von allen möglichen Quellen, ja. Erfahrungspunkte, sowie du fängst ein Pokémon, kriegst Erfahrungspunkte. Dein ganzes Team kriegt Erfahrungspunkte. Also warum soll ich jetzt noch extra? Pokémon schild habe ich, glaube ich, irgendwie einen Gegenstand gefunden, der irgendwie po äh, Erfahrungspunkte gibt. Also, ich glaube, Erfahrungspunkte sind wir ja irgendwie bedient in dem Spiel. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch extra kochen will oder so. Aber ja, gut. Muss ähm, ich sagen. Das also war's für diese Folge. In der dieser Folge gehen wir mal durch rote 4, durch den Rest von Route 4 und guck mal, was da für eine Stadt ist. Turffield hieß das, glaube ich. ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Bitte lassen Abo, ein Like ein Kommentar, wenn euch das mal gefallen hat dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder, tschüss Kowski.